die erste Immobilie. Was ist da passiert bei der ersten, das erste Objekt? Das kam ja dann relativ schnell, oder? Eben durch deine, unsere Arbeitsweise, die eben sich besonders von dem unterscheidet, wie alle anderen arbeiten. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Evolution podcast folge und heute haben wir ein sehr cooles Thema, nämlich vor sieben Monaten noch start als Immobilienmaklerin und jetzt schon auf dem Weg zur Unternehmerin. Und ich habe jetzt schon Gänsehaut, weil das wirklich eine richtig coole Podcast-Folge und hat all die gerichtet, die echt was aufbauen wollen, die was erreichen wollen im Leben. Und dazu habe ich einen Studiogast dabei, die auch sozusagen ihre zweite Karriere aufbaut und das richtig cool durchgezogen hat. Herzlich Willkommen, liebe Astrid, stell dich doch mal ganz kurz vor, wo, wer bist du und wo kommst du her? Ja, hallo, mein Name ist Astrid Häuser. Ich komme aus Bonn, habe im September die Firma Häuser Immobilien in Bonn gegründet und habe dann auch begonnen mit der Vermarktung von Wohnimmobilien in Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und Köln. Sehr cool. Und Astrid, jetzt da ist ja richtig was passiert in den letzten Monaten, in den letzten sieben Monaten. Was war der Auslöser erstmal? Ich weiß ja noch ganz genau, du hattest viele Ideen und warst so ein bisschen unsicher noch, wusste nicht so genau, wo fange ich jetzt an. Und was war dann erstens der Auslöser und was ist dann passiert? Ich habe mit dem Coaching angefangen, ja, mit den Calls und auch mit den Videos und äh, dann hatten wir im September das erste Seminar in Düsseldorf und ich habe halt auch ähm, dich dort erlebt, auch die äh, anderen Makler und habe halt einfach die Dynamik äh, mitbekommen ja, mhm. und äh, auch realisiert, was da möglich ist. ja. Und das hat mich halt äh, so motiviert und ähm, auch deine Worte zu sagen, hör mal, was möchtest du eigentlich, wo möchtest du hin und, ähm, und wie ist dann auch der Knoten geplatzt? Dieser Knoten, ich kann mich noch sehr genau, ich kann mich noch genau, du hattest deinen Sohn dabei, ich kann mich noch total erinnern, wo du gesessen hast und was du gesagt hast. Und dann hat es aber, dann kam die erste Immobilie. Ja. Ja, so die erste Immobilie. Wie was ist da passiert bei der ersten, das erste Objekt? Das kam ja dann relativ schnell, oder? Ja, das kam, ähm, sag ich mal, in der zweiten Septemberhälfte mhm. und äh, ich habe das genau so umgesetzt, wie du es auch als Blaupause uns zur Verfügung stellst, also dass du gesagt hast, also wir gehen in die Vermarktung, wenn die Objektaufbereitung vollständig ist, wir haben eine ganz tolle Exposé-Vorlage, wir haben alles, sag ich mal, wir sind geschützt, wir haben, ob das von der Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklärung, Provisionsvereinbarung ist, Kaufpreisangebote, also ich habe das genau so gemacht macht und es ist halt einfach bei den Kunden äh als sehr professionell wahrgenommen worden. Und das war die erste Immobilie, ja. ne? Und ähm, es war so, äh, dass wir halt einen unheimlichen großen Andrang hatten, ähm, auch ein sehr großes Kaufinteresse und äh, viele Kaufpreisangebote und äh, tatsächlich auch in der Marktsituation, dass es halt auch mit einem Mehrerlös verkauft worden ist. Und mhm. daraus, dann möchte ich sofort ja, genau. weiter äh, erzählen dürfen, äh, ist ein. Toller Kunde gekommen. Und äh, der hat das alles abgeschlossen und ist im Nachhinein nach Beurkundung gekommen und hat gesagt: also Sie haben das so Toll gemacht. Ich habe eine Eigentumswohnung, die beziehe ich jetzt nicht, weil ich das Haus gefunden habe. Und das möchte ich unbedingt mit Ihnen machen. Und genau, weil er das so wahrgenommen hat, ne, ja. dass es halt einfach ähm, ein toller Verkaufsprozess ist. Also Zack war das nächste Objekt ja, da. Ja, direkt Zack im Anschluss der nächste Auftrag. Mhm. So, dann hast du das verkauft. Ja. Und dann? Ja, dann hatte ich ähm, ähm, eine Empfehlung, ja, der hat äh, zu seiner Mitarbeiterin gesagt, also du möchtest das Haus verkaufen und ähm, bitte geh nicht zu dem Makler, wo du hingehen möchtest. Die hatte das auch äh, zehn Tage versucht, äh, alleine zu verkaufen, hatte da gar keine Resonanz drauf, äh, hat zu mir gesagt, wenn sie jetzt ganz schnell kommen, gehen wir nicht zu dem anderen Makler. Ich habe mich auch innerhalb von zwei Stunden ins Auto gesetzt, habe ihr das, äh, habt eine Objekt auf Name gemacht und ähm, bin nach Hause gefahren, habe die bewertet, so wie wir das auch. Ähm von dir mitbekommen haben, bin den nächsten Tag dahin gefahren, habe ihr auch gezeigt, äh, was meine Anforderungen sind und was ich für sie tun möchte und äh, wie ich das auch vermarkten kann. Ja, und äh, habe auch den nächsten Auftrag dann bekommen. Und der ist auch wieder relativ, relativ schnell verkauft worden. Ja, äh, in drei Wochen, drei Tagen. Das Besondere daran war, dass die ähm, Kaufinteressenten äh, in Uganda in der Zeit auch lebten. Ja. Und wir haben das dann mit einem ähm, Videobesichtigung gemacht und äh, die waren so begeistert. Und da hat der Mann sich innerhalb von vier Tagen ins Flugzeug gesetzt, ist das Wochenende gekommen. Äh, und ähm, du hast ja uns immer gesagt, mehr ähm, liefern als der Kunde erwartet. Ich habe den abgeholt. Wir haben das geguckt. Äh, der hat das, äh, hat bestätigt gefühlt, hat gesagt, auch genau so wie die Bilder waren und äh, hat mir noch nach der Besichtigung seinen Kaufpreisangebote abgegeben. Geben. Ja, und wir waren nach drei Wochen, drei Tagen beim Notar. Die sind dann wieder äh, von Uganda ähm, nach Deutschland geflogen und ja, und. Alleine diese kurzen Abwicklungszeiten, wir haben natürlich dazu geführt, dass ich ähm, total motiviert war, äh, Selbstbewusstsein bekommen habe, ja, und halt äh, Feuer gefangen habe. Richtiger Hype, ne? Oder? Ja. Das ist wie wenn man fliegt, oder? Ja, wie wenn man fliegt. Ja. Das ist richtig geil. Ja. So. Und ähm, das, also du, man kann praktisch sagen, du hast ein Objekt verkauft und hast sofort das nächste Objekt ja. gehabt, ja. Eben durch deine Unsere Arbeitsweise, die eben sich besonders von dem unterscheidet, wie alle anderen arbeiten. Ja. Kann man das so sagen? Ja, definitiv. Also wir haben ja zwei Calls in der Woche für Emo Expert. Ja, wir können dich alles fragen, aber nicht nur in dem Call. Ja, also sobald man bei Bosbach Consulting anruft. Man hat immer einen Ansprechpartner, ob es einer von den ähm, Damen ist, äh, ob es dein Sohn ist. Man ist immer herzlich willkommen und äh, es wird weitergeleitet. Also man bekommt auch immer eine ähm, Antwort und auch okay. eine Hilfestellung. Also wir sind nicht einfach nur ein virtueller Laden, sondern bei uns sind Menschen, die wirklich anderen Menschen helfen, ja. äh, ihr Business ja. aufzubauen. Ne? Wir haben ja auch noch eine Facebook-Gruppe, wo halt die Makler drin sind und das möchte ich auch mal betonen, das ist natürlich auch ganz stark durch dich ähm, geführt oder äh, vorgegeben. Also es ist halt ähm, einfach da auch eine ganz tolle äh, Community, ne? mhm. wo man auch mal äh, untereinander etwas fragen kann, wo jeder äh, jedem wohlgesonnen ist. Äh, man motiviert sich äh, untereinander, also man wird da auch halt äh, angetrieben. Okay, wie ist das denn für dich? Ähm als als eine, also wenn man so ein, reinsteigt, ja, bei mir ist das ja schon sehr lange her, aber wie fühlt sich das an, so wenn man startet, was macht das mit einem, wenn man da Leute im Hintergrund hat äh, oder, oder auch die, die ganzen Leitfäden und die ganzen Prospekte und ähm, was, was macht das mit dir? Es ist ja, man wird halt ähm, sicher man ähm, selbstbewusst, ja, man nimmt sich nachher auch selbst äh, wahr, dass man sagt, also es ist äh, professionell und das spiegelt man halt auch nach außen wieder. Es gibt ja äh, kein Thema, was man nicht bei dir äh, findet. Mhm. Also es ist, ähm, äh, es ist viel sich anzusehen. Ja, das schafft man auch nicht äh, in einer Woche, aber es ist auch so, wenn man etwas gesehen hat, man weiß, wo man nachgucken kann. Und äh, es sind alles in Videos, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Theorie, in Praxis. Äh, es sind alle Dokumente da. Man kann alle Dokumente äh, für sich runterladen, mit seinem Logo äh, aufbereiten. Es ist, ähm, also nicht einfach nur, nicht einfach nur irgendwie ein virtuelles Coaching, ähm, sondern das ist wirklich für die Praxis gemacht ja. und äh, ein, eine, eine, könnte man so sagen, Vollkasko-Versicherung äh, für den Erfolg, wenn man es umsetzt. Ähm, also wenn man es umsetzt, dann kann man nur Erfolg haben. Mhm. Ja? Du hast das ja ein, ich, ich will auf ein äh, Erlebnis, wir wollen jetzt auch gar nicht zu sehr auf das Coaching eingehen, das, äh, sondern mir geht's, du hast ja dann, ist ja was passiert. Da ist ja was ganz, ganz, ganz, ganz Besonderes passiert ja. bei dir. Ne? Kannst du da mal von erzählen? Ähm, also ich habe im Oktober einen Auftrag bekommen in Köln Rodenkirchen für ein Haus, ähm, auch ähm, sage ich mal mit einem Auftrags- oder Kaufpreis von über 800.000. Und es war eine besondere Immobilie, äh, was nur eine bestimmte Zielgruppe ansprach. Also das musste ein Paar sein und ähm, ich hatte da auch einen Kunden, den ich vorher nicht kannte ja und äh, der war sehr straight. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das komplett nach Programm durchgezogen und ich habe halt dann auch äh, dieses Jahr verkauft. Es also war, war aber auch ein bisschen wackelig. Ne? Es war zwischendurch ein bisschen eng. ne? Ja, Oder? ja, ja. Also es war am Anfang eine unheimlich große Nachfrage. Ja, aber dadurch, dass halt auch sehr besonders war, diese Immobilie, ähm, musste man halt den richtigen finden. Und es war halt auch vom Kaufpreis her... Ähm, Sag ich mal sportlich, sportlich, genau sportlich. Ne? Und ähm, dann ist aber Folgendes passiert. Wir sind also dann genau mit diesem Kaufpreis, der auch angesetzt worden ist, ja sind wir zum Notar gegangen und äh, abends hat mir dieser Kunde, wir haben uns dann auch während der Vermarktungsdauer äh, geduzt und dann hat er mir also eine... E-Mail geschrieben oder ja, eine E-Mail und ähm, hat gesagt, also liebe Astrid, ähm, ich möchte dir jetzt etwas sagen. Ähm, du hast mich als sehr straight und vielleicht auch manchmal schroff kennengelernt. Äh, und ähm, ich, es ist so, äh, es gibt manche Berufsgruppen, denen ich ähm, nicht positiv gegenüberstehe ja, oder wo ich Vorbehalte habe. Mhm. Und äh, da gehörte unter anderem der Makler zu. Und äh, dann äh, sagte er, aber ähm, das sind alle diejenigen, die schnell gutes Geld oder auch größere Summen verdienen, vielleicht auch eine Rolex am Armband, äh, am Armgelenk tragen. Und äh, wenn der erste Gegenwind aufkommt, ne, sind es alles andere schuld. Das war auch so sein Wortlaut. Mhm. Dann hat er unten gesagt, aber. Ich habe dich kennengelernt in der Vermarktung, wie du das gemacht hast. Ja, das hätte ich einem Makler nie zugetraut. Und da habe ich ähm, ja auch äh, dir das wiedergegeben. Und äh, das möchte ich auch hier machen. Das habe ich nur so liefern können, weil ich einfach die Unterstützung, die Blaupause hatte, immer wieder ähm, dich auch fragen konnte und du mich motiviert hast, hast gesagt, bleib dran und ähm, mach etwas anderes. Wir als Makler haben halt einfach vielleicht auch mittlerweile in der Bevölkerung auch einen nicht so guten Ruf, weil manche nicht so arbeiten, wie du es vorgibst. ja Und äh, es ist ja auch dein Ansatz, die Marke, also die Branche zu revolutionieren ja, mhm. oder zu verändern, dass wir alle wirklich als Experten arbeiten und für den Kunden arbeiten, alles liefern. Und das hat mir jetzt gezeigt, dass ich mit der Vorlage von dir genau das auch beim Kunden erreichen kann und so auch wahrgenommen werde. Ja, sehr cool. Vielen Dank auch nochmal dafür. Und vor allen Dingen das Schöne ist ja auch, das Ergebnis, ne? Also ich stelle dir mal wieder fest, so weißt du, die, die viele Leute sind einfach, merkt, die sind einfach nur Geld motiviert, ja. So, und natürlich wollen wir alle Geld verdienen, das ist ja keine Frage. Das willst du auch, will ich auch. Ja. Nur die Frage ist, was die Uhr, was ist die Motivation, ja? Die Motivation, warum tue ich das eigentlich, ja? Und ähm, bei dir weiß ich ja, dass du wirklich auch totale Freude und Spaß da hast, so also nach dem Motto, wenn einer ihr Haus verkaufen kann, dann bin ich das. Ne? So mhm. Das ist ja genau das Standing, was du mittlerweile hast. Dann ist der Rest dann normal. Das ist ein eine Folge aus einem extrem coolen Job. Ja? Und mhm. ich weiß ja, du hast ja alle Exposés mitgebracht, die ich mir heute nochmal alle angucken durfte, was du toll gemacht hast. Und jetzt geht's ja wieder einen Schritt weiter. Du hast jetzt äh, jetzt sind sieben Monate vergangen. Du hast äh, wirklich etliche richtig coole Deals und jetzt auch keine kleinen Klitschen äh, verkauft. Das hast du wirklich super toll gemacht. Du hast viel Geld verdient. Und jetzt geht's aber in die nächste Runde. Ne? Das heißt, du hast ja auch heute äh, eine Entscheidung getroffen. Ja. Äh, du hast dein, dein Sohn, der hat ja auch schon ein bisschen mit, mitgeholfen, ne? äh, mitgearbeitet. Und äh, der hat ja heute auch ein Commitment abgegeben. Ja, das machen ja. wir jetzt hiermit auch offiziell sozusagen hier auf YouTube. Jetzt, wir nageln das jetzt ein. Ja. Ähm, und du hast eine Entscheidung getroffen. Wie geht's jetzt weiter? Was ist also die Entscheidung einen, für die Zukunft? Vielleicht ja. einen Schritt zurück, hm? wenn ich das machen darf. Ja, klar. Ähm, Im Dezember war es halt äh, schon so erfolgreich, dass ich alles, ähm, was ich dann momentan in der Vermarktung hatte, wie gesagt, es ging nacheinander über, ja. mhm. ähm, dass ich gesagt habe, okay, ähm, was mache ich jetzt? Ne? Was, was was passiert jetzt, wenn noch mehr kommt? Ne? Und äh, dann habe ich ja im Dezember schon ähm, auf euer Anraten hin die Entscheidung getroffen, auch ins Unternehmercoaching zu kommen, ja, und äh, das war natürlich, ähm, sag ich mal, das nächste Level. Jetzt, jetzt muss ich natürlich da kurz mal einhaken, ne, mhm. weil das ist schon auch sehr, also sehr schnell, ja? das ist jetzt nicht mhm. normal unbedingt vom Ablauf her, ja. du bist ja auch ein bisschen eine Zeit lang im Coaching schon davor gewesen, muss man dazu sagen, ja, ne? du hast genau. dich ein bisschen orientiert, erstmal ein bisschen dir, wo andere vielleicht ähm, schneller Gas geben müssen, hast du dir ein bisschen mehr Zeit lassen können, mhm. weil du gesagt hast, du willst es richtig verstehen, Richtig drin haben, aber du kommst auch aus einer Unternehmerfamilie, das dürfen wir jetzt äh, ja. an der Stelle auch erwähnen mhm. und sagen. So, das heißt, also die Gene sind schon so ein bisschen drin, und dann hast du die Entscheidung getroffen. Jetzt sind ja auch wieder ein paar Monate vergangen. So, wie geht es jetzt weiter? Ja, ähm, also momentan ist es so, dass ich halt ähm, viele Objekte bekommen habe, ja, die jetzt auch gerade in der Aufbereitung sind und auch. Ähm, wie du gesagt hast, hochwertige Objekte und ähm, das kann ich jetzt nicht mehr alleine äh, bewältigen. Und, und wir, wollen, wir wollen sagen, du hast auch wirklich um eine Immobilie gekämpft und du hast ein super cooles Haus in Bonn, wo, glaube ich, sich... Äh, alle Bonner Makler, die Finger nach lecken würden, mhm. ja im Wert von zweieinhalb Millionen. Mhm. Ne, und es gibt ja so einen schönen Spruch, das Glück kommt bei die Tüchtigen. Ne? So, das heißt, also hast coolen Arbe coole Arbeit gemacht, bist eben an diesen Kontakt rangekommen, hast richtig dich reingehangen mhm. und hast echt einen coolen Deal rangezogen mit zweieinhalb Millionen. Mhm. Ne, das ist dann die Belohnung, oder? Kann man ja, das so sagen? Das ist die Belohnung. Das ist die Belohnung, definitiv. Genau. Ja, jetzt kommt der nächste Schritt. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt... Büro, Mitarbeiter einstellen, weil Land unter. Der ja. Sohn ist jetzt, der Sohn hat das Commitment abgegeben, studiert auch Immobilienwirtschaft, hat auch total Bock, ist ein richtig cooler Typ und den haben wir jetzt heute verhaftet sozusagen. Genau so Oder? haben wir das gemacht. Ja. Ja. So, Also was ist so die Perspektive, die nächsten Schritte für dich? Wir haben das Commitment abgegeben, dass du uns weiterhin hilfst, ja, und auch Support gibst, also wie wir jetzt uns aufstellen mit einem Büro, und auch mit Mitarbeitern und ähm, also ich habe sowohl auch die Homepage, das hatten, haben wir bei euch in Auftrag gegeben, weil wir möchten das mit euch machen, wir müssen das mit euch machen, ja? weil ähm, du sagst immer erfolgreiche Aktion darf man nicht unterbrechen mhm. und wir haben einfach total Erfolg mit dem, was du uns bis jetzt gegeben hast und ähm, jetzt <lacht> Dann kommt das auch noch äh, dazu, dass wir, ähm, dass du auch uns bei dem Recruiting unterstützt. Und ähm, sag ich mal, du gibst einfach uns das Rundum-Sorglos-Paket. Ja, genau. Ne? Also, genau, das ist mhm. auch der Punkt. Ne? Das heißt, aus dem Coaching entstehen natürlich auch Anforderungen. Mhm. Wir begleiten unsere Kunden, also die, wo das wo das natürlich an der Stelle auch Sinn macht, ne? gar keine Frage, weil wir die Kompetenzen dazu haben, das zu tun. Lieber Astrid, ich darf an der Stelle eine Sache sagen, ich bin wirklich maximal happy über deine Entwicklung, das hast du super cool gemacht. Wir werden das natürlich begleiten, vielleicht in ein paar Monaten nochmal eine Folge hier äh, ran um sozusagen zu schauen, wie geht's weiter. Ich bin mir aber sehr sehr sicher, dass das äh, eine sehr sehr coole Erfolgsstory wird. Im Prinzip ist ja jetzt schon die Basis für dieses Jahr ist ja alles schon im Sack. Also, das heißt, wir haben ja gar, ja, es kann ja nur nach oben gehen, es kann nur weitergehen. Und äh, insofern äh, freue ich mich natürlich auf weitere Storys und bedanke mich sehr, dass du äh, heute hier bei uns warst. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Und wenn euch genau diese Podcast-Folge gefallen hat und ihr gerne etwas erfahren wollt oder einen Kommentar, dann gerne hier reinschreiben. Und vor allen Dingen lasst einen Daumen hoch unter diese Podcast-Folge. Abonniert unseren YouTube-Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und vor allen Dingen folgt uns auf den sozialen Medien TikTok, Instagram und Facebook. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao.